Wir stehen jetzt so bei der zukünftigen Torstation von der 3S-Bahn. Die 3S-Bahn ersetzt die derzeit bestehende Eisgratbahn, also es kommt jetzt nicht eine neue Bahn dazu, sondern es wird die Eisgratbahn ersetzt. Das bedeutet da eine große Komfortverbesserung dadurch, dass die Torstation eigentlich mitten bei den Parkplätzen ist. Und Rundum um die ganzen Parkplätze, also die, die Leute von den Autos, mehr oder weniger die Station fußläufig erreichen können. Da sieht man ein großes Loch, was da ausgehoben wird. Das wird eigentlich nur der Einfahrtsbinder, beziehungsweise äh, die Umlenkscheibe dann, wo die eben draufgesetzt wird. Aber man sieht schon alleine vom Aushub, was das für eine Riesendimensionen sein. Der ganze Aushub, der beträgt ungefähr 12.000 Kubikmeter Material, was da ausgehoben werden. Weiter hinten im Hintergrund sehen wir so einen großen Haufen, einen Erdhaufen. Da ist Anfang Juni, ist leider Gottes, ein Hochwetter ist eine Mur gegangen draußen im Tal, also circa 15 Kilometer vor da weg und hat da ein ganzes Rückhaltebecken aufgefüllt sozusagen. Und das Material, das haben wir da hergeführt, das wird da aufbereitet. Mit dem Material, da wird also die Straße, was da gebaut wird, was wir hinauf machen, wird befestigt. Wir müssen zwei Lawinen, bauen, das haben wir dann auch gleich. Der wird aus diesem Material, was da gebrochen wird und mir da aus der Mure, einen Namen haben, wird da hinten Name aufgebaut. Hier haben wir jetzt am Stütze. Man sieht im Hintergrund die Tastation, die Baustelle, wo wir gerade waren. Und bei Stützen, man muss sich das so vorstellen, das besteht aus vier solchen Teilen, aus solchen Fundamenten. Das wird dann ausgefüllt, das ist jetzt die Schalung, da ist gerade ausgehoben worden, das ist jetzt die Schalung, das ist also das Erste, vier werden gemacht, das wird dann mit Beton aufgefüllt und dann kommt jede Menge Eisen rein, das muss natürlich alles halten. Und grundsätzlich ist es so, dass es dann mit dem Material, was da rundherum ausgehoben worden ist, wieder zugeschüttet wird. Übrig bleibt dann im Prinzip so ein Betonpodest. In verkleinerter Form, wo dann auch die Einlegeteile drinnen sein, wo dann die Stütze aufgesetzt wird.